Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Telegram vor. Damit könnt ihr kostenlos mit Freunden chatten und andere Dateien versenden. Wenn ihr Telegram öffnet, könnt ihr hier wählen, mit wem ihr Kontakt aufnehmen wollt. Hier werden automatisch alle Kontakte aufgelistet, von denen ihr die Handynummer habt und die auch Telegram auf ihrem Gerät installiert haben. Standardmäßig sind die Einzelchats nicht verschlüsselt. Um die Nachricht dann verschlüsselt zu versenden, aktiviert ihr bitte die Funktion des Secret Chats Zusätzlich könnt ihr den Self-Destruct-Timer einstellen, Nachrichten und Bilder zerstören sich dann nach einer gewünschten Zeit von selbst, also wenn du beispielsweise ein Bild verschicken willst, wählst du wie gewohnt aus der Galerie das Foto aus und versendest es. Und das Bild erscheint dann nur für eine begrenzte Zeit beim Empfänger, je nachdem wie du den Countdown zuvor eingestellt hast. Wenn man das Bild vor Ablauf der Zeit anklickt, kann hier ganz einfach ein Screenshot erstellt werden und den kann man natürlich auch ganz einfach weiterleiten. Bilder, Videos und Dokumente oder euren Standort könnt ihr über die Klammer hinzufügen oder eure Nachrichten hier mit Smileys verschönern. Mehr Infos zur App Telegram und Näheres zum Datenschutz findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.